Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute möchten wir euch den neuen Spielmodus Ragnar vorstellen. In Ragnar geht es darum die gegnerischen Wiegen abzubauen und anschließend die Gegner zu töten. Um dieses Ziel zu erreichen muss Gold gefarmt werden, das Gold könnt ihr dann anschließend im Shop gegen verschiedene Items umtauschen. Das Spiel besteht aus mehreren Zeitaltern, je nach Zeitalter wechseln ebenfalls die Angebote im Shop. Sobald ein Team keinen Biegen mehr hat, hat es nur noch eine begrenzte Anzahl von Leben, die hier nebenan eingeblendet wird. Jetzt ist es mein Ziel, das gegnerische Team zu töten, damit es einfach möglichst keine Leben mehr hat. Ein Team bekommt pro Spieler zwei Leben. Zusätzlich kann man sich weitere Leben verdienen, indem man die Mitte beherrscht. Dazu muss man in der Mitte einfach den Biegen abbauen. Das letzte Zeitalter ist Ragnarök. In diesem Zeitalter werden automatisch alle Beacons abgebaut. Fast nach einer bestimmten Zeit noch zwei Teams oder mehr Leben gewinnt das Team mit den meisten Leben. Zum Schluss bedanken wir uns noch bei unserem Developer Skepero, der das Spiel umgesetzt hat. Wir wünschen euch viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Ciao!